Ich und meine Familie sind einsam. Aber alleine sind wir nicht. Das ist das Unterschied. Durch die Einsamkeit, deswegen habe ich bisher geschrieben, man sollte erzählen lassen, dass meine Kinder und meine Enkelkinder verstehen, wie eigentlich die Lage ist. Und dann komme ich eigentlich <lacht> aus das Vorum. Ich habe es schon gesagt. Wenn man seine eigene Geschichte nicht kann, hat er keine Zukunft. Ich weiß, es steht beschrieben, es ist nichts Neues unter der Sonne. stimmt. Aber die Geschichte kann eine etwas lernen. Und deswegen müssen wir in den Zweiten Weltkrieg die Vernichtung von 6 Millionen Jungen... Nicht vergessen, weil das war so geplant, so heutzutage sollte man sagen, computerisiert. Es hat nie in der Welt so etwas gegeben. Nur aus Hass. Davon sollte ich lernen. Und ich weiß, Genocide, wir sind nach 1945 Ruanda, Srebrenica äh, und mehrere Plätze, äh, wo das geschehen wir müssen es nicht vergessen, wir müssen davon lernen. Wenn wir da nicht von lernen, dann haben wir auch keine Zukunft mehr. Und dann komme ich eigentlich, was ich am Ende Ihnen sage, aber ich ich kann den Welt nicht vergessen. Ich will das auch. Ich will nur eine Sache. Das ab heute, ab jetzt. Wir nicht mehr diskriminieren, dass wir Toleranz und Hass durchschreiten. Äh, durch, durch, äh, ja, durch <lacht> und darauf ist die Welt nicht gebaut. Wenn wir für uns selber eine bessere Welt haben, äh, Kreieren wollen, dann müssen wir jetzt anfangen bei uns selber, nicht bei Nein, wir selber. Und wenn wir anfangen jetzt, vielleicht hat es kommt das an in unsere Umgebung. Denn wenn das ankommt in unsere Umgebung, haben wir vielleicht die Chance, dass wir unser Leben, unsere Welt verbessern. Irgendwo muss man anfangen. Aber nicht die andere. Ich selber muss das machen. Heute, jetzt.